Aber ich möchte noch einmal erinnern an unsere Forderungen. Hm? Hey, C Ey, Sie! Hey, Sie hey, Abstand und Maske, stopp die Pandemie. Hey, C A B. Abstand und Maske, stopp die Pandemie. Hey, C A B. Abstand mit Maske, stopp die Pandemie. Hey, C A B. Abstand mit Maske, stopp die Pandemie. No justice, no peace. Fight the no disease.